Achtung! Die folgende Aktion wurde spontan und ohne vorhergehende Recherche durchgeführt. Wir bitten euch, den Blödsinn nicht zu Hause nachzumachen. Ähm. Um. Ich glaub, das passt. So, der Revanche! Da wird gleich wegsalzen. Mir, mir schüttelt's die Niere, wenn ich dran denk. Was ist? Kannst du sowas nicht hören, oder was? Nein! Aber es ist ein grausiges Salz. Ich hab's unterschätzt. Ich dachte mir so, hey, machen wir noch mal eine Beschaffung. Oh Gott! Rede nee, nee, nicht, Nicky! Ah, fuck! Romberger nervt komplett. Der <lacht> Niere knurrt. Der macht dann Fehler. Ja, ah, Bock! Bock. <lacht> auch schade, den die zu nennen. Ich hoffe, man hört das komplett, komplett synchrones Magenknurren. Einfach nur. Oh! das ist nicht der <lacht> oh. Ja! Ist es! Ist es! Ja. Mein Herz pumpt einfach voll stark. Gut! Boah! Ich pack das gar Boah, nicht. auf die Straße! Einfach nur ab. Was du möchtest. <lacht> Was schaffst du. Es wird peinlich. Lass es runterkommen. Ja, ja. sie an. Okay, ja das war cool. Das hat aber Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Oh Gott, machen dieses Liebe schnitzel zu mir. Ich bin ja dafür, dass wir das mit dem Salz einfach sein lassen. Ja, Salz ist raus. So ich nehme Napoli. Oh, Liverpool immer brandgefährlich. Viele Käse rot. Geh bitte! Mein Kopf sagt nein, aber mein Magen verlangt nach Salz. Aber <lacht> <lacht> <lacht> umgekehrt. Nee. Mein, mein Magen sagt nein, aber mein Kopf verlangt nach Salz. Man <lacht> lernt <lacht> es zu uh. lieben. Elf Meter bitte. Na, komm! Das Salz wurde wieder aktiviert. Du Arsch... komm! Wie kann man so ein Arsch sein? Ah. Nein! Nein! Das... Nein! Salz und Niederlage! Nein! Vielleicht wirklich bin ich. Na, ah! Mahlzeit. Ich habe reingeblasen, und ist ist ins Auto geflogen. Mahlzeiten. Ferra Menke. Wo macht das nicht! Das war knapp, Auf die Straße! Was? Du wolltest es wieder anfangen. Ja, komm, machen wir jetzt. Okay, Maxi. Da kommen jetzt zu Fashion-Mädels. Die ziehen sich gut an, oder? Ich finde, das sind so richtige Fashionistas. Und wie du ja weißt, ich erzähl mir das gestern, dass gestern. dich gestern ein ganz ist der passiert. Du hast dich über den Arm Hab ich nicht. Ich würde gerne jetzt wissen, wo ist man da eine gute Hose zum Wechseln? Du brauchst eine neue Hose, oder? Du willst, dass ich innen... Du, du willst, dass ich sage, dass ich mich anpinkeln bitte drum, hätte? Bitte darum, Maxi, ja. Ah, weiter, bitte. Komm, das ist nicht so schlimm. Pinkeln, pinkeln muss jeder, Maxi. Die werden das verstehen. Ich werde sind freundlich. Okay, na gut. Frag nach. Ja. Entschuldigung. Spreche Sprichst du Deutsch? Ja. Zufällig? Ja. Mir ist gestern so ein kleiner Vorfall passiert. Und ich brauche jetzt eine neue Hose, Okay. Ja. Also die sind ein bisschen nass worden und ich kann sie jetzt eigentlich wegschmeißen. What does he <lacht> <lacht> a pair of trousers that not get wet? Yeah. Uh, Because sometimes I pee myself und uh, that's that's like that's, oh, that's so bad. <lacht> so letztes Spiel. Ich musste mich Gott sagen, glaube ich, nur zweimal blamieren. Maxi hat sich auch nicht blamieren müssen hat einen salzigen Mund. 13! Ja, nein, kann nicht. Nein, kann nicht. Jetzt ist es Salz. Oh! Ja, und hast du ein Löffel schon noch abgeschlägt? Mein zweiter Löffel Salz. Ich hatte sieben! Ich hatte sieben! Okay. <lacht> du hast dir das Salz richtig genüsslich in die Kehle geschüttet. Was? Das ist echt grauslich. Wieso machen wir das eigentlich? Ah! Oh, Salz! <lacht> ja, ich nutze die Chance, du bist schwach. Du bist irgendwie gerade stark angeschlagen durch das Salz. Na. Elfer schießen. Es Hier gibt es keinen Salz im Spiel. Aber es geht noch immer um die letzte Blamage des Tages. Ah! Nein, nein, nein, nein. Sehr gut. Ich mag nicht raus. Ich muss raus! Nein! Den wollte ich lässig in die Mitte schlänzen. Was? <lacht> Für ein ja, ja! Mit dem wunderschönen letzten Elfer, ein Lattenpendler. Also, drüben machen zwei Mädels ein Foto, siehst du das? Die sind gerade in der Kabine, Geh mhm. hin und frag sie, ähm, mhm. ja, ob sie ein Foto mit dir machen wollen. So, aber sei bitte relativ aufdringlich, okay? Sei so aufdringlich wie du kannst. Du ich möchtest halt unbedingt nicht ein Foto mit sorry. ihnen machen. Dann ging was ja an. Das ist voll, komplett egal. Und wie machst du es ja dann? Auch nicht richtig. Okay, Und los. Okay, ja, prima. Machen wir auch eins? Do we make one we, we, can't. Well. We don't have okay. okay. Das war unser Video, wir hoffen ihr hattet Spaß. Liked das Video, kommentiert das Video, teilt das Video, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, folgt Niki auf Snapchat. Bis zum nächsten Mal! Niki? Ja, Maxi? Uh, ich glaube, das mit dem Salz war keine gute Idee, gell? <lacht> Wieso? Was ist? Ja, das ist ungesund. Ich habe einfach komplett Herzklopfen, mein Blutdruck ist urhoch und das ist einfach nicht gesund. Kein Mensch sollte sieben Teelöffel Salz essen. Du. Ja, ich war auch gerade...